Russland. Russland, ein großes Land. Ich finde Russland ist ein schönes Land. Und der Putin. Putin? Ja. Diktatur, Unterdrückung halt. А теперь вторая часть нашего вопроса о том, что простые немцы думают о России и русских. In den letzten Monaten ist ja viel darüber, Medien zu hören, dass Russland aggressiv sei. irgendwie. Ähm, finden Sie, dass von Russland aus eine Gefahr für Europa oder vielleicht für russische Nachbarn ausgeht? Nein. Nein, nee. nee, ich sehe für Europa zumindest keine Gefahr. Hm? Also das kann man jetzt mal hier als Normalbürger schwer einschätzen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die, das russische Volk irgendwo auf, sage ich jetzt mal, auf Krieg oder auf irgendwelche Konfrontationen aus ist. Wenn man den Medien glaubt, Dann scheinen sie schon aggressiv ja, zu sein. Die Medien übertreiben ja, die und verdrehen Sachen manchmal ein bisschen und da weiß man nicht, ob alles immer so stimmt, wie es gesagt wird. Aber auf der anderen Seite, ich kann kann das genauso gerade im Moment nachvollziehen, die auch die russische Politik kann ich genauso nachvollziehen im insgesamt. Okay. Also auch was was Putin macht, der wird zwar von vielen dafür kritisiert, aber die Amerikaner sind auch nicht besser. Also ich denke immer wieder daran an dies es gibt, soll ja diesen Fall gegeben haben, dass die Russen die amerikanischen äh, Raketen, Atomraketenbasen äh, betrachtet haben und dann hat der Satellit angezeigt, dass eine Atomrakete startet und dann hat der russische Kommandeur hat aber äh, quasi gesagt, das kann nicht sein, das machen die Amerikaner nicht und hat dann nichts unternommen. Und da hätten die Amerikaner das gemacht, dann wäre Russland ausgelöscht worden. Und von dem her denke ich, die Russen, äh, die halt, also natürlich auch die agieren, aber sie halten sich zurück. Für Europa würde ich sagen, nicht unbedingt, weil das ist ja immer noch ein bisschen der Konflikt mit Amerika eher, anstatt mit Deutschland und Europa. Wobei ja Deutschland und Frankreich sich da auch ziemlich stark beteiligen. Aber ich denke, eine große Gefahr werden die nicht... Äh, sein, da man sich einfach, man ist heutzutage einfach so aufgeklärt und intelligent, dass es da nicht so was Schlimmes wie damals geben könnte. Uh, das hoffen wir alle. Ah. Also das beantwortet wahrscheinlich ein Nachbar von Russland, wo direkt daneben ist etwas anders, wie vielleicht ich aus der Entfernung. Ne? Ja, Aber für Europa, für, ja, für Europa glaube ich nicht, denke ich nicht, denke ich nicht, weil ja. ich denke, dass der Putin trotz all dem auch ein europäischer Gedanke hat. Ne? Der schaut, der unterscheidet sich vielleicht in bestimmten Sachen wie immer. Ne? Menschen haben Immer die gleiche Meinung, logisch. Ne? Aber die sind garantiert auch annehmbar, dann befindet er bestimmten Konsens dann in irgendeiner Form. Ne? Ich würde sagen, von Russland aus nicht. Auf der anderen Seite, man, man tut sich ja schwer, wenn man heute so einen Putin versteht. Ja? Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich gewisses Verständnis für manche seiner Reaktionen, wenn ich auch grundsätzlich, äh, wie gesagt, es einfach für besser hielt, wenn es in Russland mehr Demokratie gäbe. Aber. Dass das russische Volk aggressiv ist, das glaube ich nicht. Vielleicht äh, ist Putin einfach in einer Position, wo er, in, wo er sich in die Defensive äh, gedrängt fühlt. Gerade so, wenn man diese ganze Geschichte anguckt mit äh, mit, der, zusammen, mit dem Zusammenschluss oder mit dem Anschluss dieser ehemaligen Staaten an die NATO. Darin sehe ich eine Gefahr, dass das, Volk, das äh, einfache Volk, sage ich jetzt mal, nicht so die Möglichkeit hat, auch mal äh, einen zu kennenzulernen oder auch einen Franzosen kennenzulernen und dass eben das... Schöner wäre, wenn wir da mehr Möglichkeiten hätten, auch mal einfach nach Russland reinzukommen und auch mal da uns frei zu bewegen und vielleicht einmal auch Freundschaften, Kontakte zu knüpfen und auch andererseits von russischem Volk zu anderen Völkern. Das würde ich mir gerne vorstellen. Das würde ich mir wünschen, dass es das leichter gemacht wird und einfacher werden könnte. Und dann würde ich auch darin sehen, dass dadurch auch eine Gefahr von der Bedrohung, die man vielleicht immer so empfindet, als dass Deutscher, dass es dann zurückgeht, ja. Und sollte Ihrer Meinung nach ähm, Deutschland gute Beziehungen mit Russland anstreben? Das es wünschenswert. Jederzeit selbstverständlich. Ja. Ja. Wir kommen grundsätzlich nicht ohne ja. gute Beziehungen miteinander ja. aus. Also, das sehen wir es auch so. Das, das, das geht nicht. Ja. Unbedingt. Wir, wir sind darauf angewiesen, dass wir mit so... Mächtige Nachbarn, sage ich mal, einfach gute Beziehungen haben. Man muss dann pflegen, das gab es in der Vergangenheit, waren die auch gut. Es gab immer mal so Aufs und Abs, aber grundsätzlich muss man diese Beziehungen pflegen. Wir haben ja eigentlich schon relativ gute Beziehungen, die könnte man noch ein bisschen verbessern. Ich finde, ähm, alle Länder so gegenseitig sollten eigentlich gute Beziehungen haben zueinander. Das ist meine Meinung. Ja, ich denke auch Russland ist eigentlich relativ stark von der Macht her und dann ist es blöd, sich gegen die zu stellen. Ja, definitiv, ja. Ja, also das sollten wir Wir sollten praktisch einen, einen Pakt schließen, dass wir praktisch zusammenstehen in, in Notzeiten. Mhm. Jeder soll sein eigenes Land führen, mhm. wie er will, aber wenn es in Notzeiten kommt, dann sollten wir einen Pakt schließen, dass man zusammensteht. Weil das, was damals war, muss man auch mal vergessen können. Weil wir, haben, wir können da nichts mehr dafür. Und damals meinen Sie im Zweiten Weltkrieg? Ja, im Zweiten Weltkrieg. Auf jeden Fall, das ist eine Notwendigkeit. Nur gemeinsam schaffen wir es vielleicht. In Verbindung mit den IS jetzt, ja. Okay. Und? Also USA und Russland. Ich denke, dass wir gute Beziehungen zu Russland haben, denke ich. Zwar ne? okay. war jetzt vielleicht nicht äh, bei allen Regierungsmitgliedern, sage ich immer, aber ich denke, die meisten, auch wirtschaftlich, denke ich, dass das sehr gut funktioniert. Ne? Okay. Äh, wäre nicht schlecht, also Frieden schade ja nie, von dem her wäre es auch gut, wenn man mit Russland näher zusammenarbeiten würde. Ich finde es auch schlecht, dass dieser NATO-Rat zum Beispiel ausgesetzt wurde. Nachdem die Krim annektiert wurde, redet jetzt jeder wieder davon. Jetzt wäre es gut, man hätte so ein, ein, ein Plenum, wo man miteinander sprechen könnte. Jetzt muss man wieder eine andere Möglichkeit suchen, um zusammenzukommen, ohne dass irgendeiner das Gesicht verliert. Ja. Und das finde ich schade. Aber grundsätzlich finde ich es wichtig, dass wir gute Beziehungen haben zu Russland. Also es ist eine, ich finde es nie gut, wenn es Krieg gibt und wenn deswegen viele Menschen sterben. Und da finde ich es genau, und da ist auch egal auf welcher Seite, ich finde es einfach ja. nicht gut, das, okay. was da passiert ist. Ja. Nun komme ich schon zu meiner letzten Frage. Es geht ein bisschen über die Geschichte, und zwar über die, was, was, was? wie schätzen Sie die Rolle der sowjetischen Armee in der zweiten, im Zweiten Weltkrieg? Ist es ein Befreiung für Deutschland gewesen? Ja, ja, doch. Also, ich meine, die Deutschen waren halt komplett verrannt in ihrer Politik und dass die daran halt mit bis zur, bis auf den letzten Mann quasi festgehalten haben, da gab es keine andere Möglichkeit fast, um das für die, auch für die ganze Welt zu regeln, weil sonst wären noch viel mehr Leute ums Leben gekommen Ich hatte den zweiten Weltkrieg noch gar nicht. Ich schon, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ich hätte es so lange schon her. Ja, das war eine Befreiung, ganz bestimmt, von dieser... Das war eine Befreiung von der Diktatur von der des NS-Regimes. Ja. Ja. Und es hat dazu geführt, dass zumindest drei Teile von Deutschland richtig frei waren. Ja. Der Nachteil war, dass ein Teil unter dieser sowjetischen Besatzung war, ja. was sich weniger gut ausgeweckt hat, aber was inzwischen auch seit 25 Jahren überwunden ist. Aber grundsätzlich ja, haben uns die Russen zusammen mit den anderen Alliierten ja. von Hitler befreit. Das ja, war auf jeden Fall bestimmt. positiv. Ja. Das ist schwierig zu sagen, ich sag mal, eigentlich sind ja äh, sind die Deutschen Richtung Russland marschiert, die hatten ja, sag ich jetzt mal, äh, letztlich keine Wahl, äh, sich dagegen zu wehren, dass es mit der DDR dann eben 40 Jahre gedauert hat, um die wieder sozusagen zu Deutschland äh, wieder zurückzuführen. Ja, das war ja schwierig, schwierig einzuschätzen für eine Generation, die danach ist. Wie gesagt, äh, damals wurde ja Deutschland gespalten und dann wurde die DDR von den Russen kontrolliert und auch Unterdrückt, wenn man heute das so hört, was damals gegangen ist. Ne? Mhm. Da gab es einen kleinen Teil, Wir hatten ein gutes Auskommen. Wir hatten, äh, wie soll ich sagen, auch westliche waren, aber das waren nur die, die in der Partei waren. Und die auch praktisch von Russland ein bisschen gedeckt wurden. Mhm. Weil alles, was gut war, von der DDR ist dann nach Russland gegangen und die Schrotte haben sie da gelassen. Ne? Im Nachhinein würde ich sagen, es war eine Befreiung. Ja? Es war einfach... Die Rote Armee hat letztlich ja unter anderem einen, einen Schlussstrich gezogen oder mit einem Schlussstrich gezogen zu dem NS-Staat ja, und den Gräueltaten der NS. Das heißt Befreiung, also befreit haben uns ja quasi die Amerikaner und die Franzosen damals durch den Einzug ähm, dann in, in Deutschland. Die, die russische Armee im zweiten Weltkrieg, diese Befreiung für Deutschland gewesen ist, ne? Würde ich verneinen. Ne? Also eine Befreiung als solches. Ne? Also wenn, wenn Sie dort auf ansprechen, die Befreiung als solches, möchte ich sagen, Befreiung war das, dass praktisch die Alliierten, sprich auch mit Russland eben, also in der Gesamtheit Deutschland befreit haben vor dem, ich sage mal, vor dem größerwahnsinn ne? als solches. Ne? Also von, von sagen wir, mal, sagen vom Hitler von dem größeren Wahnsinn ne? als solches. Ne? Das, das ist positiv, richtig, ja. ja. Это была вторая и последняя часть нашего опроса, проведенного в одном небольшом городе на юго-западе Германии в конце ноября 2015 года. Мы никак не отбирали респондентов и не подвергали их ответу цензуре. Если вы еще не видели первой части этого опроса, то обязательно посмотрите ее. она по ссылке на экране и в описании видео. Кроме того, вы можете посмотреть подобный опрос, проведенный в России. Жмите лайк, подписывайтесь на наш канал, иллюстрацию и и добавляйте ролик к себе. А в комментариях можете написать, что вы думаете по поводу этого вопроса. Единственная просьба. Если вам кажется, что немцы предвзяты, неправы или не осведомлены, первым делом подумайте. Может быть, у них есть на то какие-то свои причины, чтобы действительно считать именно так и никак иначе. Думаю, в таком ключе дискуссия будет гораздо интереснее.